Hallo hey Partners, das ist eine neue Folge Fragt den Roger. Heute geht es aufbauend auf das Video vom Dienstag um die sogenannte Lookalike Audience. Ich zeige dir, was die genau ist und vor allem, wie du sie in deinem Marketing einsetzen könntest, mit der Erklärung, warum dass du sie einsetzen kannst. Und wenn dich das interessiert, dann bleib jetzt dran, denn gleich nach dem Intro geht es weiter. Heute geht es um ein ergänzendes Thema zum Dienstag, da also unbedingt auch mal kurz das Video schauen, denn ohne dieses Video kannst du das, was ich dir heute zeige, nicht erledigen. Heute geht es nämlich um die sogenannte Lookalike Audience. Und äh, wie das funktioniert, zeige ich dir mal kurz anhand des Beispiels von Facebook. Da gibt es nämlich äh, auch die Lookalike Audience beziehungsweise, so jetzt haben wir den richtigen Bildschirm da gibt es die Möglichkeit schon länger und auch andere Netzwerke haben die Möglichkeit eine sogenannte Lookalike Audience zu erstellen und dafür muss ich jetzt mal hier in, die, in den Events Manager reingehen und im Events Manager habe ich dir ja am Dienstag schon gezeigt, wie du eine sogenannte Custom Audience erstellen kannst und jetzt erstellen wir ganz kurz eine Lookalike Audience. Die Lookalike Audience hat zur Grundlage dieser sogenannten Custom Audience, also ohne dass bereits Daten vorhanden sind, kann keine sogenannte Lookalike Audience erstellt werden. Was ist jetzt aber eine Lookalike Audience? Im Prinzip ist es so, dass wir hingehen können und sagen, okay, wir haben jetzt hier eine, eine Zielgruppe in diesem Bereich drin, so, haben wir eine Zielgruppe. Und wir wissen jetzt nicht ganz genau, ob das wirklich die, die Top-Zielgruppe ist, die ich erreichen will und äh, weiß auch nicht, wie ich diese Zielgruppe jetzt ein bisschen erweitern möchte. Und dazu dient eben diese sogenannte Lookalike Audience, die man jetzt zum Beispiel auf Facebook äh, mit verschiedenen Prozentzahlen entsprechend erweitern kann. Das heißt nichts anderes als, dass in diesem kleinen Universum drin von dieser sogenannten Custom Audience, Facebook dir Leute sagen mal, heraussucht aus dem Universum von Facebook aufgrund deiner, äh, deiner Zielgruppe, die du da erstellt hast und dann drumherum schaut, was könnte noch möglich sein, wer könnte da noch zu deiner Zielgruppe zusätzlich dazugehören und eben auch mehr dieser verschiedenen Abschlüsse und Klicks und so weiter zu generieren. Also <lacht> man geht im Prinzip in dieser Custom Audience ein bisschen über den Tellerrand hinaus und schaut sich dort an, wie das funktioniert und äh, holt sich da neue potenzielle Kunden auch noch dazu. Und das Ganze funktioniert so dass ich hier jetzt eine sogenannte Lookalike Audience erstellen kann und dafür brauche ich hier zum Beispiel äh, Default Event Sets for Roger Hookstuhl. Das sind so die Grundlagen. Da brauche ich eben eine sogenannte äh, Lookalike Audience bzw. eine Custom Audience, um diese Lookalike Audience zu erstellen. Ich kann hier auch diese noch äh, entsprechend äh, anders herum nachschauen, wenn ich jetzt da mehrere habe, hier auch zum Beispiel Social Login oder hier auch. Da geht es dann um Kauf oder einen anderen Event auswählen, falls das äh, entsprechend hinzugefügt wurde. Hier ist es jetzt äh, Kauf. Dann haben wir hier die Werte, die schon angezeigt werden und hier gehe ich dann hin und sage, okay, ich nehme jetzt mal die Schweiz, Österreich und Deutschland. Und jetzt sehe ich hier unten diese sogenannten äh, Prozente und je höher die Prozente sind, desto äh, weiter ausgedehnt wird natürlich meine Zielgruppe und das kann dann äh, zu sehr viel Streuverlust führen. Es kann durchaus funktionieren, dass wenn man hier auf 10% Prozent hochgeht dass da auch mehr Verkäufe oder was auch immer deine Zielgruppe bzw. deine Ad für ein Ziel hat, entsprechend erreicht werden kann. Aber ich empfehle hier bei so 1, 2, weil du siehst hier, hier haben wir ja schon äh, gute 480.000 und jetzt sind wir schon bei einer Million einer möglichen äh, Reichweite, also geschätzte Reichweite, das ist nie die effektive Reichweite hier bei Facebook. Und jetzt haben wir schon 1,4 und du siehst, wenn ich auf 10% bin, dann habe ich schon 4,8 und dann bin ich im Prinzip schon in dem Bereich drin, wo ich sage, okay, jetzt äh, schieße ich mal mit, mit Kanonen auf Spatzen, irgendeinen wird es dann schon treffen. Und du hast hier jetzt auch noch die Möglichkeit zum Beispiel mehrere zu erstellen, 3, indem du sagst, ich möchte gerne hier diese 10% möchte ich auch noch drin haben und äh, kannst dann so vielleicht auch noch sechs oder so, dass du verschiedene Möglichkeiten hast, hier diese äh, gegeneinander zu testen. Das wäre jetzt viel zu technisch, aber das das Gros von, von der ganzen Geschichte ist, dass du eben zu deiner Zielgruppe, die du schon ausgewählt hast, Facebook und auch in den anderen Netzwerken schon halt zusätzliche Leute erreichen kannst, von denen du vielleicht keine Ahnung hast, dass die dein Produkt oder deine Dienstleistung auch kaufen würde oder auf deiner Webseite entsprechend hinzukommen können. So, wieder mal ein bisschen extrem technisch, aber ich hoffe, ich habe dir das jetzt äh, so weit rüberbringen können, dass du weißt, wozu eine Lookalike Audience dient. Und äh, wenn dich das mehr interessiert, dann melde dich doch einfach bei mir. Ich kann dich da gerne unterstützen. Es gibt auch einen Kurs zu diesem Thema, der Zielgruppe, den verlinke ich dir dann noch in der Beschreibung bzw. in den Kommentaren. Und jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall ein schönes Wochenende und wir hören uns nächste Woche am Dienstag wieder. In dem Sinne, bis bald.